Promo Phase. Finale gegen Jaklamente. Ich würde sagen, dann stelle ich mal auf sprachkuchen zurück oder nicht? Du hast röselt, die endlich mit Kuchen was zu suchen. Ich häng auf der Straße, Mann, ich komm vorbei und bin jetzt dein Heck aus der Nase. Guck beim letzten Mal gelang es dir nicht uns zu stellen und was und was und was und was an. Vor mir hieß es, nicht scheint tot zu stellen. Mann, Mann, ich machte mit deinem Kopf am Boden, zum Beispiel das Und du bekamst ohne Pep Unterkiefer-Kutzen. Ich rate dir dein Kiefer auf Zahn im Gesicht, sieht aus, als hätte jemand bei dem letzten Teil falsch gefrustet. Alle Hässlichkeitsaspekte, die im Finale Gesetz gegen dich Du bist Gestalt, ein Kompliment. Damit ist du den Pferd deiner Sage bestraft. Kuchen spart dir dein Pferd, denn du hast keinen Platz in Mann, Bindest Mann. ne Schlaufe um den Hals und lass deine Mutter daran ziehen. Von Hilfe, Digga, du bist wie Lacost Krokettenigarettenkaufner ist, ey Ich stecke nicht ein Pimmel in den Und das zeigt uns, du wirst nicht als ein Erbärm dich am, dich am Und das zeigt uns, du wirst nicht als ein Erbärm dich am Du Bist ein F John Webber, so wie John Webber Bei mir war Jiggy nur ein Highlight der Runde Doch bei dir war er der Runde Das gibt der schwule <lacht>. AP regelrecht, <hat> die guten Szenen weg